Wir sind jetzt hier im Hotel Steirisch Ursprung und weil ich Bier so liebe, habe ich mir gedacht, hey, heute bade ich einfach mal im Bier. Und genau das machen wir heute. Es wird ziemlich cool. Sein. Es ist ziemlich heiß und es kühlt nicht ab von alleine. Deswegen werden wir nach ein paar Minuten mit Hopfen angeschüttet, damit wir nicht schmelzen. Na gut, ich werde im Bademeister schon kommen. Lasst uns eintauchen. So, ich bin jetzt schon nackt. Schaut euch mal. Schaut euch mal das Bierbad an. Sobald wir reinsteigen, müssen wir gleich mit der inneren Anwendung beginnen, meint der Meister. Also ist das dann, wenn oh, innere Anwendung beginnt. Ich falle und falle. Wir waren gestern unterwegs. Und ich habe mir gedacht, heute im Bierbad, das ist keine gute Idee. I was wrong. Das ist die beste Idee. Und diese innere Anwendung. Ich glaube, das ist das sexieste B-Roll-Video bis jetzt. Ich kann die Hände reingeben. Ich ja. love it. Oh, ja. mein, mein Gott. Gott. Du hast ein bisschen, ich mach sie ganz nass. Ja, das ist das Beste. Mhm. Ja. Was? In den nicht vergessen. Yes. Wie ist es eigentlich dazu zu schauen? <lacht> ist es <das> unangenehm? <lacht> Ich fühle mich schon wieder wie neugeboren. Ich habe mich jetzt in unter Wasser wie neu geboren gefühlt. Auch wenn ich nicht alleine bin, fühle ich mich wie neugeboren. Hallo. geht's ah, Super. Ich starken das bist du. <lacht> Stimmt. Ich muss halbwegs. So, jetzt es nicht schlecht aus. Sehr gut. Ich mochte das hier ganz zärtlich. Sehr gut. <lacht> das <ist voll> <lacht> Ich bin das frisch aus der Wanne gestiegen, neugeboren. Ist das Mindeste, ist das Wenigste, ist das Untertriebenste was ich sagen könnte. Ich dachte nie, dass ich Wellness brauche, aber jetzt weiß ich, ich brauche eine Holzwanne. Das ist keine bezahlte Promotion oder irgendwas. Aber falls ihr mal nach Österreich kommt oder falls Österreicher seid und ihr in der Steiermark seid, Steirisch Ursprung. Es ist echt cool, weil sie hier halt versuchen, wie sie, wie sie damals gelebt haben, einzufangen. Und ich finde, sie machen es perfekt. Ich bin kein alter 1800er Steirer, deswegen kann ich nicht sagen, hey, das war aber nicht so mit dem Holz. Aber ich finde, es hat einen Charme. Und ich möchte jetzt einfach noch zeigen, wie geil das Hotel wirklich ist. So, wir sind woanders. Gestern wurde noch ziemlich crazy. Da es Sonntag war, hätten wir eigentlich gar nicht dort sein können. Deswegen hat der Herr, nachdem er uns gewaschen hat, hat er gemeint, ja, ich mache jetzt geht geht's einfach raus, wenn ihr fertig seid. Draußen angekommen, kamen wir zum Schluss, dass es Sonntag ist und dass wir in einer kleinen Ortschaft die Brodersdorf sind und dort alle halben Tage mal ein Bus kommt. Deswegen waren wir da zwei Stunden, gefangen. Und ja, das Abenteuer von Super Super Nata und Agent Ping-Pong begann. Relativ rasch. Wir wollten unsere Zeit dort schlagen, sind die Felder und Wälder Brodersdorfs erkunden gegangen, haben Rebhühner gesehen, haben, ja, das waren eigentlich alle Tiere, die wir gesehen haben, haben ein Flussbett entdeckt. Dort passiert etwas Verrücktes. Ich spürte auf einmal etwas Kaltes auf meinem Hinterkopf. Es war eine Laserwaffe. Agent Ping-Pong bedrohte mich. Wollte den Kanal übernehmen, ich konnte Gott sei Dank mein Titanenschild rausholen, den Schuss abwehren, habe jetzt Agent Pingpong gerade in Gefangenschaft, Hab sie dann wieder zurück zur Bushaltestelle gebracht. Dort kam der Bus endlich nach zwei bis drei Stunden und er wäre fast weitergefahren. Und ja, das war das Abenteuer gestern noch, jetzt sind wir noch ein paar Stunden in Grat und ihr bekommt jetzt noch eine kleine mm, Remix, Montage. Hm, was auch immer, ich weiß noch gar nicht. Schneider, Niki, was machen wir? Eine Montage. Ja, genau das. Viel Spaß. ziemlich cool, oder wie sich das Ganze dreht. Aber ja, wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst ein Like, abonniert, folgt mir auf meinen sozialen Netzwerken, denn ich habe die lustigsten Fotos. Ja, stimmt. Schau, schau das an. Lustig. Ja? Ich und ein Strauß. I love it. Und ja, bleibt kreativ. Wir sehen uns in ein paar Tage.